Hallo, heute ein kleiner Tipp, ein kleiner Tipp für Leute, die so wie ich im Urlaub waren, so wie ich hier Urlaubsfoto. Nun, wie ihr bereits mitgekriegt habt, war ich da im Urlaub und hatte nur mein Android dabei und meine Roaming-Flatrate, bzw. mein Roaming war bereits erschöpft und ich wollte schöne Bilder, ne, schöne Bilder habe ich hier gemacht, schön am Strand, ähm, wollte ich dann doch mal mitteilen den daheim gebliebenen und jetzt hatte ich natürlich nicht mehr so viel so viel kapazität ne? hatte ich nicht mehr ne? neues übrigens. Ähm, und da habe ich natürlich geguckt da gibt es irgendeine app ne? ob es das beste App ist weiß ich nicht aber ich habe eine app gefunden die bilder deutlich zu verkleinern ne? deutlich zu verkleinern. also es gibt natürlich die möglichkeit wenn ihr ein bild habt hängt ja eine e mail an dann kommt sowieso 100 70 30 oder so aber das reicht dann noch nicht. Ne? Wenn ich ein 2,5 Megabyte großes Bild habe, eine hohe Auflösung, wie es die schön modernen Kameras haben, dann sind 250 mit 10% immer noch verdammt viel und viel zu viel. Ne? Da habe ich geguckt, was gibt's da so? Ne? Was gibt da so? Da sah ich aus der Insel. Oh, weit, Verdrückung. Ne? Dann habe ich gefunden, zum Beispiel das hier. Es mag noch andere geben. Könnt ihr mal kommentieren. image schränk light image shrink light Light ist ein Hinweis drauf, es gibt auch eine Pro-Version. Ne? Der Unterschied ist, äh, pro Version kann man mehrere Bilder gleichzeitig reduzieren. Ne? Oh, hab ich gedacht, das klang mir. und ich kriege das auch anders hin mit mehreren Bildern. Kriege auch anders hin, das wäre wir doch mal sehen. Sehen wir jetzt mal. Äh, habe ich doch mal, habe ich doch mal, äh, wo habe ich denn ne? Ich habe da mal, ich habe da mal, äh, Moment, ein äh, Video gemacht. Also Das ist mein Samsung ne? Note 2. Image Schrink Light habe ich dann installiert ne? und meine eigenen Dateien habe ich hier auch drauf. Ne? Jetzt habe ich da Fotos auf dem Ding und wollte die mal so ja per WhatsApp oder so. Ne? Ganz kleine Bilder. So, ich spiele das mal ab, währenddessen äh, könnt ihr ja schon mal gucken. Ich habe das gerade mal mit mit der Handkammer aufgenommen, damit man es sieht. Gut, also jetzt habe ich Fotos aufgenommen. Ne? In meinen eigenen Teilen finde ich meine eigenen Bilder, die ich gerade so aufgenommen habe. Jetzt zum Beispiel ein paar der letzten vom Flughafen, ne? bin da mit dem Haribo-Bomber. Ne? Los und da gab es auch normale Flugzeuge. Zwei Bilder wollte ich ne? mit Image Schrink. Senden wir normalerweise dann mit Image Schrink Lite. Könnt ihr dann senden direkt per E-Mail? Verkleinern und ihr kurz kommt E-Mail. Aber das breche ich dann immer ab, ne? weil ich ja ein Schwein bin. Ich Schwein sein, kein Feind, Weil ich will ja noch ein zweites Ich will ja noch ein zweites. Das andere Bild, was da drunter ist, will ich ja auch noch. So, das Ding, ne? Das will ich auch noch. 2,7 mb. Also nochmal das gleiche Spiel. Nochmal image schränk light So, verkleinert. Und jetzt sollte man eigentlich per E-Mail. Aber ich bin ja ein Schwein. Dann ne? da ja nicht. So, jetzt gehe ich zurück. Ich habe mich gefunden, da gibt es nämlich einen Ordner. Wenn man da dann geht nein, auf seine... Alle Dateien. Alle Dateien ist wichtig. Da gibt es auf der SD-Karte dann einen Ordner image schränke Da landen jetzt in dem Fall die zwei Objekte, die bereits verkleinert sind. Jetzt nur noch 65 Kilobyte. 70 Kilobyte ne? ja, das Flugzeug da Madeira war es. Ist Madeira und der Harry Bomb war, mit dem ich hinterher geflogen bin. Sehr schön. Die beiden wollte ich dann jetzt zum Beispiel per WhatsApp oder wie auch immer. Jetzt kann ich oben um, senden wir beide Bilder gleichzeitig ne, per E-Mail oder halt per WhatsApp oder was auch immer ihr wollt. Ne? Und dann geht das mit zwei Bildern, obwohl es die Lite-Version ist. Ne? Das ist so ein kleiner Trick, den ich gefunden habe. Da saß heißt, ich auf der Insel war froh dass ich das hingekriegt habe, weil ich benutze mein Smartphone, sonst gar nicht. Ich habe ja daheim nur schön den PC. So habe ich das gemacht. Ne? Ich bin ja ein ja, Fuchs. Also es gibt bestimmt noch äh, kostenlose Apps, die das gleich mit zwei Bildern können, aber die Dateigröße war schon überzeugend. Ne? Wie gesagt, ich hatte nur GPRS-Geschwindigkeit. konnte so meine schönen Bilder, zum Beispiel vom Sonnenaufgang in Madeira rüber schicken. Ne? So bedeckt war es nicht jeden Tag. Ne? Das ist da am Atlantik. Da hat es schon mal so ein bisschen dunkel. Und dann kommt auch ganz schnell wieder die Sonne durch, wie ihr hier seht. Hinten sieht man schön die Inseln von den Nachbarinseln. War wunderbar. Ne? Gesprungen bin ich nicht, ne? deshalb bin ich doch da. Ne? Ich bin doch nicht gesprungen. Ihr werdet mich noch länger aushalten müssen. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Werde auch weiterhin ein paar schöne Hintergrundbilder zeigen. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.